passen Sie auf, was Sie sagen. Ihr mathe könnte noch irgendwo in der Nähe sein. Okay, dann ja. wie soll das ablaufen? Ich meine, ist das ein extra Kurs? Oder? Ich, ich glaube, eigentlich weiß ich doch schon alles. Dann hast du wirklich alles schon verstanden. Ich schätze mal. Oh, ja? So, hallo, achte Woche. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Teilnehmende der Mathe-Fragestunde sollten durchaus auch in der Lage sein, hochmotiviert, komplexen Sachverhalten zu folgen und sie zu verstehen. Also dann geht es so, um. anfangen. Charakteristisches Polynom oder Differentialgleichung. löst. So, oh ja. je, oh je, oh je, oh je. Schauen wir uns mal das charakteristische Polynom an. Ah, stetig, ne? Stetig, Lander, sehr wichtiger Lander, Begriff. Minus 2. Davon brauchen wir natürlich die Nullstellen. Oh, also Sie können das sehen, oder? Jetzt die Nullstellen davon. Ah, da brauche ich. Die oder TPQ-Formel. Ich nehme am liebsten die TPQ-Formel. Für Alle Eltern Größe 0 plus 2. Delta, Delta 0. 0. aus. für, das für alle ein X minus Wurzel aus. Ein Viertel plus zwei ist vier. Viertel. Okay. Und einfach das sind Viertel. von Viertel. 1 Viertel. aus 1 Viertel. 1 Viertel. minus Viertel. 1 Viertel. 1 Viertel. 1 Minus schauen mal, stetig. Und Lambda 2 gleich minus 3,5. Plus. Und die Antwort ja, ist einfach, okay. Dann okay. also ich wir mal was, ist das also weiß, was ist das zu So, wir Minus 1,5, minus ist minus 2. Äh, und jetzt plus ein Viertel minus zwei. Plus 2 Das zieht Minus 1,5 plus Minus Wurzel aus. ein Viertel plus 2 unter Und jetzt können wir dann gleich einmal würfeln. Minus 1,5 plus Minus 3,5. Und dann machen wir jetzt Minus Und Wir schauen mal, stetig. Minus 3,5. Und Lambda 2 gleich minus 1,5 plus. Und die Antwort ein ein ein äh, ein so, ein ist einfach, 1,5 plus ich mal was. ist minus 2. 2 minus 1,5 2 minus plus 2 minus 2 plus 2 Meiner minus minus 1 2 minus 9, minus Was ist denn los? Was ist denn los? Warum rennen Sie denn alle weg? Hey, Mei. <lacht> Oder sag mir das so? Nein, hey, nein, komm mal hey. das mir. Ja. Warte, jetzt, noch, jetzt muss ich... ich... Oh, sei. Oh, oh, ja. Ja. Zum Glück aber das Original ist im Kasten. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.